Rotes Licht? Wieso sollte man mit rohen LEDs nicht schlafen? Bringt das Pech? Hat das irgendeine Bedeutung? Man soll generell nicht mit Licht schlafen, aber rotes Licht stört den Schlaf noch am wenigsten, blau ist am schlimmsten. Also ich schlafe immer mit Licht, ohne kriege ich Albträume. Und ich, depp je, äh, und ich depp tu jede Nacht was? Mit dunkelblauem Licht schlafen. Danke für die angüte LG. <lacht> je nachdem